Guten Morgen! Ähm, es ist halb sieben, ähm, Donnerstag, der 23. November. Heute ist Thanksgiving ähm, und ich habe mir zusammen mit einer Freundin überlegt, wir nutzen die freien Tage über Thanksgiving, um uns Boston anzugucken und ihr kommt natürlich mit. Wir fahren jetzt, ich fahre jetzt mit dem Bus in die Stadt, dann mit der Subway zur Busstation, dann mit dem Bus nach Boston und dann schauen wir mal, was da so los ist. So, ich habe mir gerade angeguckt, was ich denn so gefilmt habe und habe gemerkt, dass ich ziemlich wenig dabei geredet habe oder erklärt habe, ähm, was im Nachhinein in einem Video vielleicht dann ein bisschen langweilig sein könnte. Deswegen habe ich mir überlegt, das wird ein etwas anderes Follow Me Around. Ich ähm, bin jetzt wieder zurück, ich erzähle euch einfach ein bisschen, was wir so erlebt haben und ähm, dabei blende ich euch die Filmsequenzen ein. Und ihr könnt euch einfach ein bisschen anhören, was so los war und dabei die schönen Bilder genießen, denn Boston war wirklich wunder, wunderschön. Also dieser ganze Wochenendtrip war so toll. Es hat so gut getan, mal ein paar Tage aus diesem anstrengenden New York rauszukommen. Und auch wenn man nicht direkt in der Stadt lebt, es ist einfach anstrengend. Ich glaube, da wird mir keiner widersprechen. sprechen. Ähm <lacht> Wir sind ja den Donnerstagmorgen losgekommen, sind äh, mit einem Bus nach Boston gefahren, das war von der Marke, ich werde es euch einblenden, ich weiß gerade nicht mehr auswendig. Ähm, der Bus ist um halb neun losgefahren und ist bis circa halb eins gefahren, halb zehn, halb elf, halb zwölf, halb eins, circa vier Stunden. Ähm, das war kürzer als erwartet, also er sollte eigentlich so bis 1 Uhr ungefähr fahren, Es ähm, war also super und dann sind wir direkt zum Hotel gefahren, wir waren nicht ganz sicher, ob wir schon einchecken konnten, aber das konnten wir glücklicherweise und das Hotel hieß Midtown Hotel und es war wirklich total okay, also es war nichts Besonderes oder so, aber wir hatten jeder ein großes Bett für uns und, ähm, es war eine tolle Lage und es war auch preislich wirklich okay, ich blende euch mal den Preis ein, den gucke ich auch nochmal genau nach, ähm, das sieht zwar erstmal teurer aus, aber wir haben natürlich auch Preise verglichen und hätten selbst, wenn wir in einem Hostel geschlafen, hätten mehr bezahlt. Es sei denn, wir hätten uns mit irgendwie acht Leuten oder so den Raum geteilt, was wir jetzt nicht unbedingt wollten. Deswegen war das für uns die beste Alternative und wir waren auch wirklich sehr, sehr zufrieden damit. Und Boston ist so eine Stadt, die man wirklich zu Fuß komplett erkunden kann. Also wir sind ähm, direkt am Donnerstag losgelaufen. Es war ja dann so ungefähr 2 Uhr, als wir losgelaufen sind. Und ähm, wir hatten uns vorher überlegt, was wir gerne sehen wollten. Und haben dann gesagt, wir machen Donnerstag so einen kleinen touristischen Weg. Dann gibt es noch diesen Freedom Trail, den haben wir am Freitag ge gemacht. Dann wollten wir noch nach Harvard, das war dann Samstag. Und in diese Quincy Market Hall, auch Samstag. Ähm, aber für Donnerstag hatten wir jetzt keine wirklich festen Programmpunkte oder Ziele, die wir sehen wollten. Sondern wir haben gesagt, wir laufen einfach mal los und gucken mal, dass wir so einen kleinen Überblick bekommen. Und sind dann auch wirklich total viel gelaufen. Wir haben uns Bacon Hill angeguckt. Das war ein super, super schöner Bereich der Stadt, sage ich mal. Eigentlich wie so ein kleines Dörflein, in dem ganz viele Backsteinhäuser nebeneinander waren. Das Wetter, ganz kurz, war die ganze Zeit mega geil. Es war Sonne pur. Alle haben vorher gesagt, Boston wird arschkalt sein, aber es war so angenehm. Wir haben so viel, also wir haben eigentlich nur Zeit draußen verbracht und uns auch ganz oft einfach so auf eine Parkbank gesetzt in die Sonne und einfach nochmal die letzten Sonnenstrahlen genossen. Also es war wunder, wunderschön. Und falls ihr mal in Boston seid, Bacon Hill ist auf jeden Fall ein Platz oder ein Ort, den man sich angucken sollte. Es war total gemütlich und jetzt war alles so Thanksgiving-mäßig geschmückt. Der ja, Donnerstag war ja Thanksgiving und ähm, mit Kürbissen und ähm, einfach total, so ein total gemütliches Viertel, wo man sich gleich gefühlt hat. Das war sehr, sehr schön. Und ähm, dann sind wir von da aus noch weitergelaufen und sind ähm, komplett durch die Stadt durch. Haben uns einfach einen Überblick verschafft und dann sind wir noch am Hafen gelandet, ähm, da einfach entlang gelaufen. Es war auch äh, total schön, weil die Sonne da so drauf geschienen hat und weil es einfach total gut getan hat. Wir sind bestimmt 20 Kilometer den Tag gelaufen, einfach nur spaziert, spaziert, spaziert und es war wunder, wunderschön. Dann kommt man von dem Hafen automatisch nach Chinatown. Ähm, das war im Vergleich zu New Yorks Chinatown natürlich nicht ganz so ähm, authentisch sage ich mal aber auch da gab es natürlich diese typischen chinesischen restaurants und dieses schöne ähm, tor am, am eingang es war auch ganz toll und ähm, da wurde es dann schon dunkel also es wurde leider relativ früh dunkel aber kann man ja nicht ändern und wir sind dann noch durchs Theater District gegangen da waren einfach mehrere Kinos und Theater ähm, und dann haben wir uns noch in einem Café ähm, hingesetzt und haben dann noch einen Tee getrunken und von da aus sind wir dann wieder zurück Richtung unserem Hotel gegangen, denn ähm, da Thanksgiving war, waren wirklich nur wenige Läden und Geschäfte auf, deswegen waren die Straßen auch so schön leer ähm, und wir haben dann aber schon vorher gesehen, dass in der Nähe von unserem Hotel mehrere asiatische oder chinesische Restaurants waren, die geöffnet hatten und dann sind wir in ein Restaurant gegangen. Es war sehr, sehr lecker, was wir da gegessen hatten, es war aber super scharf, also ähm, wir haben es beide in Medium scharf bestellt und die Stufe drunter hätte es definitiv auch getan. Also meine Augen haben getränt, aber es war trotzdem sehr, sehr lecker und ähm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie teuer das war. Ich glaube, um die 10 Dollar es ging. Es war okay. Wir haben dann schon um 10 oder so geschlafen, weil wir so kaputt waren. Erstmal waren wir natürlich auch den Tag früh aufgestanden und ähm, sind einfach sehr, sehr viel rumgelaufen. Deswegen ähm, sind wir früh ins Bett und dementsprechend auch früh wieder aufgestanden. Ich glaube, wir sind schon um... Acht oder so aus dem Hotel raus sind äh, Frühstücken gegangen in einem Café, das wir so zufällig auf der Straße gesehen hatten. Das war ganz okay. Wir hatten beide Porridge. Ähm, für mich war es nicht ausreichend. Ich war nicht so richtig satt danach, aber es war ganz lecker. Ich finde, dass mein Porridge besser schmeckt, aber <lacht> das ähm, war trotzdem wirklich okay. Und auch Freitag war die Sonne wunderbar, das Wetter war so schön, also hammermäßig. Ähm, wir sind dann wieder einfach rumgelaufen, wir sind dann Freitag diesen Freedom Trail abgelaufen, den auch ganz viele von euch mir empfohlen hatten. Übrigens vielen, vielen Dank an alle, die mir noch Tipps geschrieben hatten, ähm, auf Instagram vor allem. Das war wirklich total hilfreich und ähm, ich glaube, ich habe auch das meiste dann wirklich umgesetzt von dem, was ihr mir geschrieben hattet. Also Dankeschön! Also diesen Freedom Trail, das ist einfach ein Weg, der einmal komplett durch die Stadt geht fast, auch über das Wasser rüber und dann auf die andere Seite, sag ich mal, ähm, von Boston nochmal ein bisschen. Und ähm, da kommt man eben an den größten oder an den bekanntesten Sehenswürdigkeiten vorbei. Es war sehr schön, einfach ganz entspannt sind wir da ähm, diesen Weg gelaufen und... Ähm, da wir so früh gestartet haben, waren wir dann schon um, ich glaube um die Mittagszeit rum ähm, an diesem Aussichtspunkt. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wie der hieß. Es war so ein großer Turm, wo wir auch hochgestiegen sind. Von da aus hatte man eine total schöne Aussicht. Und davor haben wir noch bestimmt eine Stunde gesessen in der Sonne einfach und haben das genossen. Es ähm, war total schön, weil es dann so eine kleine Mittagspause war. Und auf dem Rückweg ähm, zurück in die, ich sag mal, Innenstadt. Da wo die Einkaufspassage war, es war ja Black Friday und unser Ziel war nochmal, in ein, zwei Läden reinzugucken. Wir haben aber nichts gefunden, deswegen habe ich da auch nichts gefilmt. Ähm, äh, genau, deswegen haben wir uns auf dem Weg zurück bei einem total coolen italienischen Laden beide so ein ähm, Ciabatta geholt. Auch das fand ich nicht ausreichend. Also irgendwie ähm, war das nicht so sättigend und ähm, auch Niki meinte, hm, ein bisschen Hunger habe ich noch und dann sind wir danach noch zu so einem. Ähm, Smoothie- und Juice-Laden gegangen und haben uns beide einen Smoothie gekauft. Ich glaube, das habe ich nicht gefilmt. Ähm, ich hatte einen mit Acai, mit. Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, Bananen, ähm, Erdbeeren, Trauben waren noch irgendwie drin oder Beeren. Keine Ahnung. Aber es war auf jeden Fall sehr lecker. Und danach war man dann auch wirklich satt. Und dann sind wir einfach noch ein bisschen durch die Läden gegangen. Wir waren beide ein bisschen auf der Suche nach neuen ähm, Turnschuhen, so Sneaker-mäßig, aber wir haben beide nichts gefunden und sind auch, glaube ich, beide nicht so die Shopping-Begeisterten, die dann am Black Friday in die Läden stürmen. Deswegen war es auch okay, dass wir dann in ein, zwei Läden gegangen sind und dann haben wir gesagt, okay, dann lassen wir das jetzt. Und dann, was haben wir denn dann gemacht? Ich glaube, dann sind wir schon... Genau, dann haben wir gesagt, wir gehen wieder Richtung Hotel zurück, weil da waren auch noch ein paar Läden. Haben aber auch da nichts gefunden und haben uns erstmal ein bisschen ausgeruht. Es war dann so 5 Uhr, glaube ich. Und dann sind wir wieder losgegangen. Und das habe ich auch leider nicht gefilmt, Das ähm, tut mir im Endeffekt echt leid. Dann waren wir essen. Wir hatten uns das rausgesucht, was ich das voll geil anhörte. Sweet and Green. Das gibt es auch in New York. Also... Ähm, Falls ihr mal in Amerika seid oder vielleicht kommt das jetzt auch noch Deutschland, vielleicht ist es auch schon in Deutschland, weiß ich nicht. Uns hat es beiden nicht so gefallen, weil es war relativ teuer für das, was man bekommen hat. Es war okay, aber dafür, dass wir eben viel gelaufen sind, hat es mir mal wieder nicht gereicht. Ich war danach noch nicht satt, habe mir dann noch nachher einen Blaubeermaffin geholt, einfach weil ich dachte, ey, ich bin heute so viel gelaufen, ich muss mir jetzt mal was gönnen und habe den dann noch schön im Bett aufschnabuliert, bevor wir dann wieder relativ früh geschlafen haben. Ich glaube, um halb elf haben wir wieder gepennt und zwischendurch immer voll viel gelesen. Das war so schön, weil es so ein Runterkommen war und man liegt im Bett und liest einfach und man wird total müde und es war einfach sehr, sehr angenehm. Und dann war schon Samstag und Samstag sind wir frühstücken gegangen in einem Café. Das hatten wir uns vorher schon rausgesucht, weil das so geil aussah. Und da hat Nikki wieder Porridge gegessen. Der war diesmal, glaube ich, ein bisschen sättigender und ein bisschen besser als der vorher in dem Laden, also in dem Tag davor und ich hatte ähm, so ein Sandwich mit Käse geschmolzen. Richtig geil. Also es war so ein richtiges Junkfood-Frühstück, finde ich. Also das hat mich auch mal richtig schön zufriedengestellt, weil der Tag davor war ja essenstechnisch irgendwie, naja... Und dann haben wir gestärkt und sind losgelaufen. Wir sind ähm, Richtung Quincy Market Hall gegangen. Das ist so eine Halle, wo ähm, ganz viele verschiedene Essensdinge auch verkauft werden. Auch da hätte man gut frühstücken können. Aber das war auch viel sehr, sehr süße Sachen. sehr Also Cookies mit irgendeiner Füllung noch und ähm, oder halt so typische amerikanische Sachen, irgendwie Hot Dogs oder ähm, teilweise auch sehr fettiges Zeug, worauf wir jetzt nicht so Lust hatten. Aber wir sind da durchgegangen, das war ganz cool. Und ähm, sind dann von da aus nach Harvard gefahren, ähm, haben uns Harvard angeguckt und es war so schön. Die Sonne hat mal wieder so schön geschienen und wir sind da einfach ein bisschen durchspaziert. Und ähm, man kennt das ja so aus ein paar Filmen, wie es da aussieht. Und da einfach mal zu sein und da ein bisschen Zeit zu verbringen, war irgendwie ganz ein ganz cooles Gefühl. So. Das war ein ganz schöner Abschluss. Ähm, sind da einfach einmal komplett rumgelaufen, haben uns alles ein bisschen angeguckt. Und dann sind wir zurück zum Hotel und ähm, haben da unsere Sachen abgeholt. Wir hatten vorher schon ausgecheckt, aber unsere Sachen da noch gelagert. Und ähm, dann sind wir zum Bus, zur Busstation, haben vorher noch was gegessen. Auch das habe ich nicht gefilmt, sorry. Das war aber richtig empfehlenswert. Ähm, das hieß... B -b -b irgendwas mit B, ich blende es euch ein. Mega geil. Da gab es so ähm, Burritos. Große, große Empfehlung. Super lecker, super cool. Ähm, da haben wir noch lange gesessen, haben das gegessen und dann sind wir auf zum Bus. Der fuhr dann um 4 Uhr los, hat alles gut geklappt. Ich war so um halb zehn wieder zu Hause. Und ähm, hat den nächsten Tag war ich so richtig froh, dass ich dann den Sonntag noch hier hatte. Einfach ein bisschen Zeit und ein bisschen alles auspacken und in Ruhe wieder ankommen und einkaufen und so. Und es war ein super gelungenes Wochenende, total schön. Und ähm, ich würde Boston jedem empfehlen, der hier mal so in der Nähe ist. Für zwei, drei Tage auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Stadt. Ähm, ich hoffe dass ihr ein paar Eindrücke bekommen habt und dass ich euch ein paar Tipps mitgeben konnte und dass euch dieses etwas andere Follow-me-around gefallen hat. Ich hätte natürlich auch gerne ein richtiges Follow-me-around, aber wenn man dann so zu zweit unterwegs ist, dann will man auch nicht die ganze Zeit mit der Kamera reden. Und ich glaube, so habe ich eine ganz coole Lösung gefunden. Ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback. Wart ihr schon mal in Boston? Erzählt mir das sehr, sehr gerne. Oder was hätte ich mir noch angucken sollen, was ich jetzt vergessen habe? Ähm, ich freue mich auf euer Feedback und ich freue mich so sehr, dass ich so wieder gut in diesem Video-Flow drin bin und dass jetzt sogar teilweise zweimal die Woche Videos kommen. Das macht mich sehr glücklich und ich glaube auch, dass viele von euch sich darüber freuen. Also danke für ähm, eure Treue, sage ich einfach mal. Und ich hoffe, ihr habt einen schönen ersten Advent. Stimmt, heute ist der erste Advent. Also genießt den Tag, kuschelt euch schön ein, genießt die Zeit mit eurer Familie. Ich freue mich so auf meine Familie. Ich freue mich so. Ähm, es sind nur noch jetzt zwei Wochenenden, die ich hier habe und es geht so schnell rum. Ja, und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss!